Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch, und füllt die Erde, und macht sie euch untertan, und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels, und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Der Mensch ist kein Tier. Das können wir im 1. Mose ab Vers 24 nachlesen. Dort steht ganz genau, dass Gott den Menschen in seinem Bild geschaffen hat. Also nach seinem Geist. Denn Gott ist Geist und Gott ist ewig. So hat Gott uns nicht nur als einen Körper erschaffen, sondern er hat uns Körper, Geist und Seele gegeben. Und die Seele und unser Geist, die leben ewig so wie Gott ewig lebt. Und die Tiere hat er nicht nach seinem Geist geschafft. Und den Menschen hat er die Aufgabe gegeben, sein Land zu bebauen und zu bewahren und auch über die Tiere zu herrschen. Das heißt aber nicht, dass wir Tiere wie Objekte behandeln sollen, denn sie sind immer noch Lebewesen, genauso wie wir den Menschen nicht wie Tiere behandeln sollen. Denn der Mensch ist kein Tier und die Tiere sind keine Menschen. Tiere können sich niemals zu einem Menschen weiterentwickeln, auch wenn uns die Welt etwas anderes sagen möchte. Die Welt kann die Wahrheit nicht erkennen. Die Wissenschaftler versuchen aus ihrer eigenen Kraft, die Schöpfung, Tier und Mensch zu ergründen und zu verstehen. Aber das ist nicht möglich, denn sie sehen nur mit ihren Augen und können auch nur Dinge mit ihren körperlichen Geräten ermessen. Aber der Mensch ist ja mehr als ein Körper. Er besteht noch aus Geist und Seele. Und das können sie nicht ergründen. Gott sagt, er macht diejenigen blind, die sich selbst für klug halten. Und die Wissenschaftler, die die Theorie unterstützen, dass der Mensch vom Affen abstammt, die halten sich selbst für klug und weise, zu verstehen, woher der Mensch kommt. Gott ist die Wahrheit. Und Gott möchte auch, dass wir für die Wahrheit einstehen. Tiere und Menschen sind nicht gleich. Denn Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen. Und die Tiere nicht.